Hallo alle zusammen, ich bin Anna und das ist Alina und wir sind von Lina und Family und wir möchten euch schöne Weihnachtsgrüße senden, schon mal euch ein schönes, sinnliches Weihnachten wünschen und natürlich schon mal vorab einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir möchten uns für eure Unterstützung in diesem Jahr bedanken und hoffen, dass es nächstes Jahr genauso gut wird. Deswegen Dankeschön für jedes Abo, für jeden Like, für jedes Kommentar und wir hoffen natürlich, dass wir euch frisch und munter im nächsten Jahr wiedersehen, euch mit schönen Rezepten das Leben etwas versüßen und wir freuen uns auf euch auch im nächsten Jahr, wünschen wir euch jetzt schon mal vorab schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss!